Ganz kurz ein Tutorial, wie der Aufgaben am web kommt. Dafür könnt ihr euch einerseits über der Schulseite anloggen, wie in diesem Fall den Nozzle. Ihr könnt aber auch direkt web an ihrer gehen. Da kommt auf die heutige Seite, wo ihr könnt mit ihrem IAM anloggen. Und zwar, wenn ich schluss mit ihrem IAM. Die muss auf IAM drücken, da könnt ihr euch anloggen mit ihrem Passwort. Dann kommt auch Zeit, wo ich Hausaufgaben in habe. Hier Da das es verschiedene ähm, Sachen am Stundenplan. Da geht es um meine Daten. Und da sieht es auch eher Hausaufgaben. Da sieht es zum Beispiel in den da und da zu machen.